Das kann doch nicht sein! Immer muss man alles alleine machen hier! Haben Sie das gehört? Wow, das war mein Chef. Ein absoluter Choleriker. Mit sowas umgehen zu müssen oder sowas umgehen zu können, ist gar nicht so einfach. Aber ich erkläre Ihnen heute, wie Sie es in den Griff bekommen. <lacht> ja, das war mal wieder einer seiner berühmten Auftritte. Mein Chef ist außer sich, er gerät sowieso immer ganz schnell in Rage und explodiert dann regelrecht. Und für viele ist das ein absolutes No-Go. Das heißt, damit umgehen zu können, das nicht an sich heranlassen zu können, das ist gar nicht so einfach. Wie kann man es aber schaffen? Wie kann man es schaffen, erstens mal solche Menschen wieder langsam runterzuholen und aber auch vor allem das nicht so an sich heranzulassen und es sich nicht so auf die eigene Fahne zu schreiben? Ähm, dafür habe ich heute ein paar kleine Anregungen für Sie, die Ihnen garantiert helfen werden, zukünftig mit solchen Situationen wesentlich stressfreier umgehen zu können. Mein erster Tipp für Sie, bleiben Sie ruhig. Es ist natürlich so, man erschrickt, ja, das ist sehr laut, sehr polterig, manchmal eben wirklich völlig unvorhergesehen. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass Sie in der Situation ruhig bleiben, nicht anfangen zu flattern oder vielleicht sogar dagegen zu brüllen, sondern wirklich ruhig zu bleiben, dieses Gebrüll erstmal abzuwarten. Denn üblicherweise bei einem cholerischen Menschen ist es so, dass der es gewohnt ist, dass sofort Widerstand kommt, dass sofort eine Abwehrhaltung Aufgebaut wird, gegen die er dann weiter anbrüllen kann. Das heißt, wenn Sie selber Ruhe bewahren und ihn sich erstmal auskollern lassen, ja dann haben Sie zwei Vorteile. Erstmal gewinnen Sie Zeit zu überlegen und zweitens mal kann er seine absolut überschüssige Energie erstmal loswerden. Mein zweiter Tipp: Versuchen Sie das nicht auf sich zu beziehen. Ja, vielleicht sind Sie mit daran beteiligt, dass jetzt etwas schiefgegangen ist. Dennoch, seine explosionsartige Wut, die kommt aus ihm, die hat er selber aufgebaut und es ist auch für ihn so die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden. Fragen Sie sich stattdessen lieber, was hat ihn jetzt so dermaßen wütend gemacht? Und so können Sie auch auf ihn eingehen, ne? wenn er dann sich wirklich ausgekollert hat. Sprich, wenn Sie Tipp 1 befolgt haben und ruhig geblieben sind, können Sie da nachfragen, meinetwegen Sätze wie, ähm, was genau hat Sie jetzt so wütend gemacht oder was kann ich tun, um ihre Wut ein bisschen zu mildern. Sie können ihm auch zustimmen, indem sie sagen, ich verstehe, dass sie so wütend sind. Das ist wirklich der allercoolste Satz eigentlich in solchen Situationen, ihm erstmal recht zu geben. Ja, du hast recht, du bist wütend und das ist auch richtig so, weil es ist hier richtig schief gegangen. Das nimmt ihm erstmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln und wenn Sie dann gleich im Anschluss machen von wegen, was können wir denn jetzt tun, um das irgendwie wieder glatt zu bügeln. Damit haben Sie auch wieder gleich zwei Effekte, nämlich zum einen, dass er sich verstanden fühlt, dass er also nicht wie sonst üblich gegen Widerstände nochmal ankämpfen muss, sondern es nimmt ihn den Wind aus den Segeln und er denkt sich, oha, okay, die hat es begriffen, die hat verstanden, was mich so sauer macht und jetzt möchte sie auch gleich mit mir zusammen an einer Lösung arbeiten. Also Sie holen ihn erstens damit runter, zweitens fühlt er sich verstanden und drittens haben Sie so die Möglichkeit, wirklich gut voranzukommen, ohne seine Wut wieder aufzukochen. Der dritte Tipp ist wirklich nachzufragen. Fragen Sie ihn, was denn zukünftig beispielsweise anders laufen kann, damit er nicht wieder so aufgeregt sein muss. Was aus seiner Sichtweise vielleicht anders, besser, richtiger, schneller oder was auch immer laufen müsste. Auch das hilft ihnen letzten Endes dabei, ihn ins Boot zu holen und ihn nicht gegen sich aufzubringen. Denn was Choleriker natürlich gewöhnt sind, wie ich schon sagte, ist Widerstand, Ja, durch ihre aufbrausende Art machen die sich in aller Regel auch nicht gerade Freunde und auf diese Art und Weise zeigen sie, dass sie Interesse haben, weiter mit ihm zu arbeiten und vor allem auch es gut zu machen. Mein vierter Tipp ist eine gute Körperhaltung. Automatisch nehmen viele, wenn sie so einem Menschen gegenüberstehen, eine Deckung ein. Das heißt, sie ziehen sich ein klein bisschen zusammen, möchten sich klein machen, um damit fast schon ein bisschen unsichtbar zu wirken, klar, damit sie einfach diese Wucht nicht so trifft. Hilfreicher ist es tatsächlich, sich ein bisschen gerade zu machen, ja, wirklich das auch auffangen zu wollen, diese Energie, die da plötzlich rüberkommt, weil das signalisiert ihrem Gegenüber auch wieder, dass sie sich jetzt nicht klein machen, dass sie kein Duckmäuser sind, sondern dass sie an der Konfrontation, so paradox das jetzt auch klingen mag, interessiert sind weil Sie natürlich nach dieser Brillerei auch auf eine Lösung mit ihm eingehen möchten. Ja? Und dazu hilft Ihnen einfach eine offene, interessierte Körperhaltung, was jetzt nicht so sein soll, als wenn Sie im Kino sitzen und sagen, oh cool, da rastet hier aus, ne? das ist damit nicht gemeint, sondern indem Sie sich innerlich so Gedanken machen von wegen, aha, er ist jetzt richtig sauer, was hat ihn so aufgebracht? Und damit eine, ein Interesse einfach zeigen. Das ist wirklich, indem Sie ihn anschauen, mit einem neutralen bis interessierten Gesichtsausdruck. Das signalisiert ihm schon, dass Sie ihn auch wirklich wahrnehmen und nicht blockieren. Und mein fünfter und letzter Tipp ist Schweigen. Schweigen ist manchmal eine ganz, ganz große Waffe, die wir haben und leider Gottes viel zu selten einsetzen. Wie jetzt gerade in dem eingangs gezeigten Beispiel, mein Chef kam ja nun rein, brüllte rum und stapfte auch gleich wieder raus, da ist es keine gute Idee, hinterher zu rennen und ihn dann irgendwie zu bombardieren mit Fragen oder Gegenvorwürfen oder Rechtfertigungen oder ähnliches, sondern lassen Sie es erstmal sacken. Lassen Sie ihn erstmal sich auskollern, damit er langsam runterfahren kann und gehen Sie später zu ihm hin. Genauso ist Schweigen sehr hilfreich, wenn er vor Ihnen stehen bleibt und weiter rumpoltert und vielleicht auch noch anfängt, Sie zu beleidigen oder zu kritisieren auf Teufel komm raus. Versuchen Sie, um Gottes Willen, da nicht in die Rechtfertigung zu gehen. Das wird ein richtiger Machtkampf dann, in dem er Ihnen etwas an den Kopf wirft. Sie versuchen, sich zu rechtfertigen. Das bringt denen noch mehr in Rage. Und schon haben Sie ein wunderbares Streitgespräch und die meisten von uns verlieren da leider, weil diese Energie, die der dann da aufbauen kann, da haben wir selten was gegenzusetzen. Das heißt, versuchen Sie da wirklich wie immer ruhig zu bleiben. Schweigen Sie, hören Sie sich das an und wenn Sie dann merken, er wird ruhiger und schaut Sie vielleicht sogar noch auffordernd an oder erwartet sogar, indem er das ausspricht, eine Reaktion von Ihnen, dann können Sie reagieren. Was Sie zum Beispiel auf solche Kränkungen oder Angriffe oder ähnliches äußern könnten und wie Sie sich auch davor schützen können, das erfahren Sie im nächsten Video. In diesem sollte es jetzt wirklich erstmal darum gehen, wieso die besten Verhaltensweisen sind in so einer akuten Situation. Ja? Und Sie können sich natürlich richtig gut darauf vorbereiten, wenn Sie sich das alles nochmal so durch den Kopf gehen lassen, sich auch darauf vorbereiten, ja möglichst täglich oder wenn Sie schon ahnen, da kommt was auf mich zu, dass Sie dann tatsächlich mal überlegen, okay, was waren meine Punkte, was möchte ich machen, wie möchte ich auch meine innere Haltung gestalten, damit ich das auch so umsetzen kann. Ja, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das war es auch schon. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie können das damit anfangen. Ich freue mich wie immer auf Ihre Kommentare unten und auf Ihre Erfahrungen. Vielleicht kennen Sie ja solche Menschen aus Ihrem Umfeld. Da würde ich mich ganz besonders drüber freuen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.